Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit was speziellem und zwar einer First Impression zu der Marmikon Palette. So schaut die aus. Wunderschön. Ja, und dazu drehen wir heute. Machen wir einen Look. Wir drehen nicht, wir machen einen Look, Okay. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Ich habe jetzt nur Puder drauf gemacht, was ich heute wirklich ganz nett schön war. Und deshalb habe ich gedacht, ja, passt die Palette ja gut. Weil die, wie gesagt, die... Nude Töne mit drin hat und die gefällt mir echt super super gut und dann fangen wir jetzt mal mit an und zwar zuerst mit der Farbe At the Beach das ist die. Guck mal, Kickback hat Super super wenig nur. Und das trage ich jetzt in meine Lidfalte auf. Wow. Der Kraft ist da und trotzdem so wenig Kickback. Das finde ich schon klasse. Das hat er schon mal gut gemacht. Dann gehe ich jetzt, um das zu vertiefen, in diese Farbe rein. So, ein kleines bisschen Kickback und gebe das auch in meine Lidfalte, weil wir wollen sie heute natürlich haben. Ich blende das so ein bisschen nach oben hin aus. So, dann gehe ich jetzt mit dem Finger allerdings in diese Farbe und trage die ab meinem beweglichen Lied auf. Guck mal, was das für eine krasse Farbabgabe ist. euch das mal bitte an hier. Ist das nicht der Hit? Das ist doch wirklich absoluter Hammer. Marvin, Marvin da hast du sie halt rausgebracht. Übrigens heißt die Farbe modern. Modern ist Schucht. Modern ist echt schockt. Jetzt gehe ich noch mal in die dunkle Farbe und gehe noch mal da rein und verblende das so ein bisschen noch mal. So, wahnsinnig schön. voll schön das gibt's auch einen Innenwinkel so wahnsinnig schön echt gigantisch ich bin hellauf begeistert und guck mal bitte was das für eine Pigmentierung ist das ist ja der Wahnsinn Alter, ey. Boah, krass, das ist echt krass, ey. Oh mein Gott. Dann lassen wir das jetzt so. Obwohl ich hole noch einen kleinen Pinsel und gehe damit da rein und trage das noch hier auf. mache ich aber mit dem Pinsel, damit es nicht zu so stark ist. Boah ey, alles voller Glitter hier. Na, guck mal. Boah, krass, ey, Marvin wenn man Tattoo gemacht. Ey, oh mein Gott. Ich sehe aber gerade, ich habe ein bisschen Fall unter den Augen. Wange. Aber der ist ja gar nicht weiter schlimm. Und jetzt schlimmeres. Wie sitze ich hier eigentlich die ganze Zeit? So voll so. Um. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich mich filme und mich auf meinem Handy sehe. Bisher habe ich immer mit der Kamera gefilmt, ohne ich mich gesehen habe. Von daher ist das jetzt ein bisschen komisch. Aber ich hoffe, das stört uns nicht. Dann hole ich jetzt meine Highlighter Palette, bzw. diese Palette. Und gebe mir da, warte, so Pinsel pinseln und gehen in den Hula rein und so noch ein bisschen mein Gesicht. Die Palette, die riecht so unnormal geil ne? Kann ich nur empfehlen. nochmal geil ja, Jetzt gehe ich hier noch einen Blush. So und dann machen wir Highlight drauf. Pinsel. Wo sind die Pinsel? Was ist denn jetzt mein Highlighter Pinsel hier? Ballanische Macht. Jetzt habe ich den Pinsel benutzt. Oh. Wie blöd bitte kann man sein. Dann nehme ich halt jetzt hier den. Das zwar nicht so prickelnd, aber naja. Dann gehe ich wieder in die Marvin Palette und gehe in Schwirli, Twirli. Das ist der. Da ist ein bisschen Kickback. Das sind wir sofort out. Dann.. Rahmen wir dann immer auf. Wir wollen es ja ein bisschen den Center halten und nicht so übertreiben. Aber ich sehe gerade, dass das schon voll übertrieben ist. Alter, ey Marvin, was hast du gemacht? Ey, oh mein Gott! Guck mal, was jetzt den Heilern am Kinder, ey. Oh Scheiße! Boah, übertrieben, ey, Alter. Ey, echt übertrieben. Oh Marvin. Ich liebe ihr Highlight, aber... Leute, der... Der ist der Wahnsinn! Aber hier siehst du... Da ist ein bisschen Kickback drin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal, wie ich aussehe! Und die Nase! Kinn muss mal rübergehen mit Puder. Dass das nicht so ganz schlimm aussieht. Ey, oh mein Gott. Wie ich aussehe. Ein. Keine Ahnung, Abbruch. Echt. Echt. Oh. Jetzt gehe ich mal hin und mache mir Lipgloss drauf ganzen Nudies. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, Boah ey, wie ich aussehe. Wie ich aussehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe hier hinten noch einen großen Spiegel und hier vor mir einen kleinen und da meine, meine Kamera und da mein kleiner Spiegel und da hinten noch der große. Weil das so ein Schrank ist. Wahnsinn. Also Marvin, Deine Palette ist der große Shit ever. Der größte Shit ever. Wahnsinn. Ich habe mir noch mehr Paletten bestellt. Eine von Irvam Decay, die Cherry und von Mrs. Bella, die Dark Side. Ich kann ja nicht spenden. Leute, ihr müsst die kaufen. Ihr müsst die einfach kaufen. Wenn ihr so aussehen wollt und so ein Highlight haben wollt, dann müsst ihr sie kaufen. Ich bin sprachlos, also ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Totaler Abbruch. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob er euch gefällt. Highlight das ist echt der größte Shit ever. <lacht> ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen mit meiner First Impression zu der Marvin Palette. Ja, abonniert meinen Kanal damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Habe ich gesagt, Däumchen nach oben. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Um, ja, weitere Videos folgen. I'm shocked. I'm out. Bis irgendwann mal. Ciao, ciao!